Hallo meine liebe Abonnenten, und wie Sie wissen, habe ich vier Monate lang einen B2-Kurs besucht und endlich letzte Woche meine Prüfung war. Und heute will ich ein bisschen erzählen, wie meine Prüfung war. Beim Lesen und Sprachbausteine habe ich kein Problem gehabt. Es war kein einziges Wort, das ich nicht kannte. Aber Sprachbausteine Teil 2 war ein bisschen kompliziert, wegen Grammatik. Es gibt 20 Wörter und eine große Text und Text hat 10 Lücken. Und man muss von diesen 20 Wörtern auswählen. Ja, das war ziemlich schwer. Und beim Brief, ich hatte zwei Möglichkeiten. Einen Informationsbrief und einen Beschwerdebrief zu schreiben. Ich habe Informationsbrief gewählt. Da war eine Anzeige in Zeitung, wo beschrieben, beschrieben war, ein moderne Fahrrad und ich musste Informationen schreiben, Informationsbrief äh, schreiben und Fragen äh, wegen dieses Fahrrad. beschreiben äh, für welche Fahrradtour, ich brauche dieses Fahrrad. Fragen, was kostet. Meine Erfahrungen mit Radtouren beschreiben. Und ich habe ja das geschrieben. Und Beschwerdebrief war äh, solche Aufgabe. Man musste äh, sich beschweren für ein äh, Fotoalbum, das ich im Internet bestellt habe. Und das war äh, keine gute Qualität und man muss sich beschweren. Aber Beschwerdebrief nicht so meine Sache. Ich ähm, schreibe lieber einen Informationenbrief. Das ist leicht für mich. Jürgen war ziemlich schnell. Und ich glaube, so wie ich erinnere, es war kein Dialekt. Aber Dialog war äh, leicht, nicht zu so schwer zu, zu verstehen. Dialog habe ich glaube gut gemacht. Bei der mündlichen Prüfung hatte ich äh, folgende Themen. Zuerst musste ich mit meiner Sprachpartnerin äh, eine Präsentation machen. Meine Sp äh, Sprachpartnerin äh, war eine P Brasilianerin, äh, ihre Muttersprache war Portugiesisch und sie hatte ja ziemlich äh, schwer Aussprache gehabt, aber wir wir kannten uns von Sprachschule und wir haben schon uns schon befreut und ich kann ihr verstehen. Also, sie hat eine Reise präsentiert und ich habe ein Buch präsentiert. Dann haben wir uns gegenseitig Fragen gestellt. Zwei Fragen ich äh, und zwei Fragen sie. Danach Diskussion. Und das Thema von Diskussion war, wo müssen alte Leute leben? In Altenheim oder mit einem Mitbewohner äh, oder bei äh, Kindern oder Verwandtschaft. Ich glaube, diese ein beliebtes Thema und im Kurs wir haben viel, zu viel über dieses Thema besprochen. Sogar ich habe einen Text geschrieben im Kurs und das war sehr leicht zum Diskussion. Oh, und letzte Ausg Aufgabe, letzte Aufgabe war eine Sonderausstellung organisieren im Museum Literatur von ganzen Welt. Und ich habe vorgeschlagen, eine Vorlesung organisieren, also von Stadtbibliothek, Bücher nehmen und einander vorlesen und danach äh, diskutieren. Dieses Thema war auch nicht so kompliziert für mich, also meiner Meinung nach, man muss Ideen haben. Wenn du schon eine Idee hast äh, und dein Gehirn äh, so funktioniert schnell und du findest eine Lösung, sprechen ist ziemlich leicht, weil du, wenn du schon viel geübt hast, viele Texte geschrieben hast, viele Vokabeln gelernt, ich glaube Prüfung muss nicht so schwer sein. Also, meine Lieben, nach sechs Wochen bekomme ich meine Ergebnisse und wenn ich meine Ergebnisse bekomme, erzähle ich, wie war das Prüfung und zeige ich vielleicht auch mein Zertifikat. Ich wünsche euch auch viel Erfolg und bitte schreiben Sie im Kommentar, ob ich gut spreche oder nicht. Ehrlich gesagt, ich habe keine Text vorbereitet und jetzt spreche ich sozusagen spontan. Ich sitze hier in meinem Wohnzimmer. Es ist jetzt abends um 9 Uhr. Ich wollte ins Bett gehen eigentlich, aber ich hatte schon lange kein Video gemacht für meinen Kanal und ich dachte, es wäre besser, wenn ich irgendetwas mache. Also man muss aktiv sein im YouTube eigentlich. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht ich erzähle über meine B2-Prüfung und vielleicht das wird interessant für euch. Schreiben Sie bitte Kommentar. Wenn Sie Fragen haben, fragen Sie mich. Ich antworte gerne. Fragen mich oder mir? Ja, das ist die schwierigste Frage für mich. Diese dich, mich, mir, mi, mich. Ich mache das immer, immer diese Fehler mache ich. Ich hoffe, dass irgendwann wir merken das und wir sprechen korrekt. Weil das wichtig ist. Zum Beispiel, wenn man in Deutschland im Büro arbeiten will oder mit Kunden, man muss etwas besser Hochdeutsch sprechen. Also meine Lieben, jetzt gehe ich endlich schlafen und ich hoffe, dass Sie Ihr hat gefallen mein Podcast und ich warte auf ihre Kommentar. Tschüss, bis nächstes Mal.